Heute bei Wer weiß denn sowas, Redi im Team mit Bernhard Hoerker und sie spielen gegen Trimax und Elton, das YouTube-Duell. Es geht los. Guten Abend. Herzlich willkommen. Da ja, das ja heute eine sehr online Sendung ist, weise ich gerne an dieser Stelle auch darauf hin, dass ihr ja interaktiv mitspielen könnt über also unsere ARD-Quiz-App, könnt ihr ja, wer weiß denn, sowas während der Sendung, aber auch außerhalb unserer Sendungs Sendezeiten spielen. Und wir starten heute an diesem Montag in die ARD-Themenwoche Zukunft Bildung. Und das ist unser Beitrag dazu. Wir haben uns zwei Gäste eingeladen, deren Zuhause YouTube ist. Zumindest das zweite. Ja. René, mit richtigen Namen Sebastian Mayer, einer der bekanntesten Let's-Player, Fortnite-Spieler, YouTuber in Deutschland. Alles, alles, alles. Im Team mit Bernhard Hohecker. Und auf der anderen Seite der nicht weniger bekannte, der Climax, Maximilian Stemmler. Kommt auch hier aus äh, der Hamburger Ecke. Kommt, du kommst hier aus der Hamburger Ecke, habe ich gerade gesagt. Ich komme ne? von dir. Genau. Und äh, die Kids zu Hause werden jetzt alle ausflippen, dass ihr heute Abend hier seid. Ja. Wir werden jetzt gerade Mama und Papa, Oma und Opa erklären, wer ihr seid, was ihr macht. Ja, Und erstmal muss ich sagen, schön, dass ihr Zeit für uns hattet. Ja, äh, ihr spielt ja und bewegt euch ja seltener vor Publikum, normalerweise irgendwie einsam in dunklen Kellern, je auch. nachdem, wo euer Studio <lacht> so eingebaut ist. Ja, Heute wird es alles hier im Scheinwerferlicht stattfinden. Ne? Ja, Ich bin sehr gespannt. Wir werden bestimmt auch ein bisschen was aus eurer spannenden Welt heute erfahren. Das, was jetzt hier passiert, ist aber erstmal alles äh, sehr analog. Ne? Wir spielen ein äh, sehr lustiges Spiel und äh, wir schauen erstmal auf die Zuschauerverteilung, weil das äh, ist eine wichtige Sache. In dieser Sendung. Wie viele Zuschauer sitzen hinter welchem Team? Hinter Bernhard und Revi sitzen 63 Zuschauer. Oh! Hm. Oh yeah, yeah, yeah. Hinter Elton und Trimax 64. Hm. Also, dieses Duell hast du schon mal für, für dich entschieden. Ja, das Duell hast du schon mal für dich entschieden. Es sitzen mehr Zuschauer hinter euch ja. als hinter Revi. Äh, es sei denn, es liegt daran, dass einer mehr dich von vorne sehen wollte. Ja, das <lacht> Nein, ja, könnte eine Möglichkeit sein. Ja. So, wir haben auch heute wieder zwölf Kategorien im Spiel. Okay, ich äh, habe noch so eine Wissenslücke. Oh, wollt ihr was wissen? Ich würde gerne etwas wissen. Mhm. Ja? ja, was ich okay. Dann ich raus. Dann haue ich einen raus. Ja. Dann hau ich einen raus. Ne, passend heute 11.11. Karneval, so einen richtigen Kracher. Wussten Sie eigentlich, dass, wenn man den Satz. Dreh mal am Herd rückwärts liest, dann auch Dreh mal am Herd rauskommt. Ja, was Neues. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh. Wahnsinn. Oh. Wahnsinn. Nee, das muss reichen. <lacht> uh, uh, uh, uh, uh, uh. So, mehr gibt's nicht. Wir haben heute wieder zwölf Kategorien im Spiel. Hier ist die Wand. Die zwölf Kategorien so. heute im Spiel sind uh. Total genial. Andere Länder, andere Sitten. Dies Fragezeichen. Tierisch, tierisch. Essen und Trinken. Technik. Zahlen bitte. Wunder der Natur. Handarbeit. Schienenverkehr. Edelmetall und Sport. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. 500 Euro für jede richtige ja. Antwort. Ja. Publikumsjoker für jedes Team. Habt ihr schon erste Gemeinsamkeiten gefunden? Ja. Ja, guck uns an. <lacht> Es ist nicht Sport. Was? Ach. Was? Ach. Ich hatte eigentlich auf Wunder der Natur gut. Ja, okay, die erste Frage aus Jetzt der wollen... Kategorie Essen und Trinken: Das türkische Wort Kumpir für eine Ofenkartoffel. A ah, Bezeichnet auch deutsche Fußballfans? B. Stammt vom pfälzischen Wort für Kartoffel? Oder C. Wird in Istanbul tagsüber nur geflüstert? Ich habe noch <lacht> tatsächlich noch nie gehört, dass auch das nicht. eine, eine Ofenkartoffel ist. Gar nicht. Ähm, okay. Dann äh, versuchen wir es mal. Also, bezeichnet auch deutsche Fußballfans? Soll heißen, von wegen die deutschen Kartoffel, hahaha. <lacht> Ist wahrscheinlich so eine Art Verunglimpfung. Hm. Also A, äh, Kann's könnte sein, könnte ein, aber so umgangssprachlich. Ja, das aber das finde ich wirklich sehr unfreundlich. So, stammt vom pfälzischen, pfälzischen Wort für Kartoffel ab. Muss natürlich geschichtlich sehen, obwohl die Kartoffel kommt ja eigentlich gar nicht aus, wirklich aus Deutschland. Mhm. Genau, aber, ja, das ist ein mehr pfälzisches Wort, Kartoffelkumpier. Ja, hey, hätte ich hätte auch man irgendwie mitbekommen. wollte ne, irgendwann ja sagen, doch Kumpier. <lacht> Kumpiersalat. Habe ich auch noch nicht gehört. Ist da wohl tagsüber so geflüstert? Warum? Was kann das? Ist das vielleicht. Ofenkartoffel? Das, sollte man das tagsüber flüstern? Vielleicht, ja, weil das vielleicht irgendein Unglück bringt. Vielleicht ist das Kumpier nur hier in Deutschland als Ofenkartoffel und, ja. und ist vielleicht eine andere Bezeichnung. Mhm. Und deswegen wird das in... Aber warum auch nur in Istanbul? Warum Ja. So. Ist das vielleicht gleich was fürs Publikum? Das könnte theoretisch schon gleich was fürs Publikum sein. weil Ich habe keine Ahnung. Ich finde, Ich tendiere ein bisschen zu A, obwohl ich, ich das blöd finde. Ja. Ich, wär, ich, ich würde zu A tendieren, aber... Ohne bist, Publikum? würdest du einfach du bist mal der Captain. Ja, weiß ich nicht. Du bist der Captain, du entscheidest. <lacht> ich auf den Tisch und sage, Captain, mein Captain. Mhm. Dann äh, immer Verantwortung abgeben. <lacht> Was machen wir, Alten? Publikum oder? Wir nehmen A. <lacht> oh, oh, oh, oh. Auf jeden Fall hatte das Publikum schon mal nichts dagegen, <lacht> dass ihr A genommen habt. Mhm. Kumpir bezeichnet im Türkischen große, gefüllte Ofenkartoffeln. Sie sind in der Türkei heute sehr beliebt. Der Begriff Kumpir hat seinen Ursprung jedoch auf dem Balkan. Von dort brachten Siedler die Ofenkartoffel mit, die sie selbst wiederum von donauschwäbischen Siedlern übernommen hatten. Diese stammten zu einem großen Teil aus der heutigen Pfalz. Der dortige Begriff krummbeere für die Kartoffel gelangte über diese Umwege bis in die heutige Türkei. Also aus der Krummbeere ist Krummbier. Ja, ja. ja. Ich hätte also. Auch wenn wir A genommen hätten, ich hätte mir das auch nicht wirklich vorstellen können, dass die türkischen... Nein, so. bestimmt nicht. So, es bleibt erstmal nee. bei null Euro. Ja. Ah, okay. Wer so anfängt, ja. hat ja. die besten Möglichkeiten, sich zu steigern. Absolut, ja. absolut. Ja, keine Ahnung, du Berner, du bist hier der Teamcaptain. Ja. Du hast gesagt, du bist heute Bahn gefahren und hast eine halbe Stunde drin gesessen. Deshalb würde ich Schienenverkehr schon mal rausnehmen. Ah ja, okay. Ja. Lach dich <lacht> nichts an? Ja. Dann nehmen wir Total genial. Richtig, das Ernst wollte ich genau. jetzt. Das wäre ja? mein nächster Vorschlag ja. gewesen. Total genial. Da verbergen sich bei uns ja, ja ab ganz und an auch solche Lifehacks ja. Womit lässt sich der pH-Wert von Pflanzenerde absenken, oh Gott, damit ja. Hortensien besser wachsen? A Tafelkreide, B Backpulver oder C Kaffeesatz? Oh, pass auf. Ja, jetzt, pass auf. Ähm, Backpulver ist basisch. Ja. Und pH-Wert senken, ist ja dann in den basischen Bereich gehen, oder ist Säure unten rum? Ja. Ist unten rum Säure oder unten rum ist es basisch? Ich glaube unten ist es. Bei wem? Also bei ähm, auf na, auf na, jetzt in der Erde auch? In der Erde, mein ja. Ich, ich meine, Aber also auf einer pH-Skala. Auf der pH-Skala. Ne? Genau. Ist viel pH-Wert ist also sinnig klingt Backpulver, weil ich halt weiß, dass es eine, eine, eine Base ist und dann dementsprechend halt den pH-Wert in irgendeine Richtung beeinflusst. Die Säure senkt so. Genau. Und Tafelkreide. Ich weiß nicht, also. Kreide. Du warst so schnell bei B, du erklärst das. Ja, das macht Mit Worten, die ich gut finde. <lacht> pH-Wert. pH-Wert und oben und unten und äh, Säuren und Backpulver ist basisch. Was ich, sind ich, denn Hortensien? Äh, das sind. Ähm, <lacht> <lacht> <lacht> Hortensien. So, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Sie haben jetzt eben auch schon eine falsche Antwort. Eine können wir uns ja erlauben, oder? Wir sind auf jeden Fall, liegen wir da nicht zurück, sondern wir liegen <lacht> noch nicht. <lacht> also, wenn du dir bei Backpulver sicher bist. Überhaupt nicht. Wenn du dir fast sicher bist bei Backpulver. Auch nicht. Wenn du eine Tendenz zu Backpulver hast, ja. dann nehmen wir B. Nehmen wir B. Backpulver. Oh, da hinten. Tada. Ich glaube, es ist Von der pH vom PH-Wert. Da ist voll mehr erwähnt. Beifall. Ja. Einige Pflanzen benötigen einen sauren Boden mit einem pH-Wert von unter 6,5. Dazu gehören Hortensien, Rhododendren und Heidelbeeren. Um den pH-Wert der Pflanzenerde auf natürliche Weise abzusenken, wird getrockneter Kaffeesatz flach in die Erde eingearbeitet. Kaffeesatz hat einen leicht sauren pH-Wert, weil beim Rösten der Kaffeebohnen Huminsäuren entstehen. Gleichzeitig wird der Boden durch enthaltenen Stickstoff gedüngt. Okay. Alles gut. Ja. Auch hier die erste Frage nicht richtig beantwortet. Wir nehmen Wunder der Natur. Na, ist gut. Der salzigste See der Welt, der Don Juan See, A, ist umgeben von einer riesigen Wildrosenlandschaft, B, hilft Forschern, potenzielles Leben auf dem Mars zu erforschen, oder C, erhält einen großen Teil seines Salzgehalts von Würmern das ist schon wieder... Also die falschen Antwortmöglichkeiten sind echt gut eigentlich. Ja, die sind... Ja, sind, das alles, können alles sein. Ist alles gut. Also, ist umgeben von einer riesigen Wildrosenlandschaft. Also da ist der See und drumherum sind viele Wildrosen. Brauchen Rosen so viel Wasser und Salz? Ja, vielleicht ist es das Außergewöhnliche. Vielleicht ist genau das das Wunder, ähm, dass es das eigentlich alles total salzig ist und das Leben überhaupt gar keinen Sinn hat, ja. aber diese Rosen, es geht ja schließlich um Wunder der Natur. Ja, ist gut. So. Hilft Forschern, potenzielles Leben auf dem Mars zu erforschen? Glaube ich nicht. Das wäre zu simpel. Das kann man auch anders machen. <lacht> er hält einen großen Teil seines Salzgehaltes von Würmern. War ah, Das ist auch gut. Heißt also, die scheiden irgendwas aus? Ja. Ich ja, Salz. Der... <lacht> Sehr witzig. Muss man sie aber vorher mit Salzstangen füttern. Ja, stimmt. Es ist wahrscheinlich ist dann A, ne? Es ist A. Ich sag's dir. <lacht> Hast du eben auch schon ja. gesagt. Ja, gut, okay, okay, aber, aber diesmal? Wir nehmen mal wieder A. A. <lacht> Irgendwann wird es auch mal drin. Der ganze See ist von einer Wildrosenlandschaft umgeben. Ja, das sieht auch gut aus. Ja, aber dann wär's ja eher der Bachelor See. Oder so. Der antarktische Don Juan See ist mit über 40 Salzgehalt salziger als das tote Meer und friert selbst bei minus 50 Grad selten zu. Forscher fanden bei Langzeitbeobachtungen heraus, dass der See nicht von Grundwasser gespeist wird. Stattdessen ziehen Bodensalze die Feuchtigkeit aus der Luft. Das könnte so auch auf dem Mars funktionieren und damit eine wichtige Grundlage für Leben sein. Die extremen Umweltbedingungen helfen also dabei, potenzielles Leben auf dem Mars zu studieren. Ja, da ist ja die Entscheidung. Weil, hätte hätte da einer, einer, einer helfen können. Nee, hätte auch der Publikumsjoker nichts ja, gemacht. Also, ich bei 0 Euro. Jetzt aber. Technik. Ja, Hammer. Technik. Technik. Wenn du das sagst. Chemie hatte ich auch eine Firma. In Hamburg Altenwerde steht ein elektrothermischer Energiespeicher, ah. der A mit Kudung betrieben wird, B durch Luftzirkulation Wärme erzeugt oder C mit 1000 Tonnen Vulkangestein gefüllt ist. Okay, darf ich dir was sagen? Ja. Ohne dass ich mich jetzt wieder aufs Ladersbett gebe. Völlig in Ordnung. Ich habe einen Kollegen, der studiert Umweltingenieurswesen. und ich weiß, dass es ein Verfahren gibt, Methan, also Strom zu Methan zu transformieren, durch irgendein Prozess, der mir nicht geläufig ist. Und dann wird das in großen Tanks gespeichert, so habe ich die Möglichkeit Strom nicht in Akkus zu speichern, sondern als Methangas. Und kann das dann später wieder verbrennen und habe dann wieder Strom, damit ich das langzeitmäßig speichern kann. Und ein elektrothermischer Energiespeicher ist ja scheinbar jemand, oder etwas, nicht jemand, äh, was ja irgendwie Energie speichert. Das kann auch kompletter Bullshit sein, ne? Also ja, aber... Ja, aber Kudum, ne? Bullshit. Bullshit! Ah ja, genau, genau, ja. Danke. Das heißt, die die legen zwei Kabel an so einen Haufen... Also jetzt mal wahrscheinlich ja, ein, ein bisschen das. Die das direkt in die Kuh, das Kabel. <lacht> <Okay. Und> dann, <lacht> Also, was machen wir jetzt? Ah, ich fand, die Erklärung hat mir total gut gefallen. Wir bleiben. Bei ich bleib bei was. Ja, ja, komm. Das kommt. hast Immer du direkt. erklärt. Und die machen aus dem Kudung, machen die Strom, da kommt das Methan rauf. Wenn dann kann ich auch Kabel dran, Batterie reingeworfen, bumm, Gas, zack, wieder zurück, Batterie. Wenn dann geben wir meinem Kollegen die Schuld. Also ja, ja, genau. Ja, ja, ja, ja genau. Ja, wir, ja, ja. wir nehmen A. Ja, machen wir. Genau. Wir lösen erst auf und dann kannst du ja sagen, wie der Kollege heißt. Genau. Hm? <lacht> Im Sommer 2019 ist in Hamburg-Altenwerder ein besonderer Energiespeicher in Betrieb gegangen. Der Bunker des elektrothermischen Energiespeichers Etes ist mit 1.000 Tonnen Vulkangestein gefüllt. Nicht gebrauchter Strom aus erneuerbaren Quellen erhitzt die Steine auf ca. 600 Grad. Etwa eine Woche kann die Energie gespeichert werden. Bei Strombedarf wird mithilfe eines Dampfkraftwerks die Wärme wieder in Strom umgewandelt. Der Speicher reicht aus, um rund 12.000 Haushalte einen Tag lang zu versorgen. So, es bleibt bei null auf. Jetzt aber. Ich würde gerne tatsächlich Handarbeit nehmen, weil, also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, unser Publikum hat da, also lass mal Handarbeit nehmen. Ach so, so möchtest du das ist Die Taktik? Ja, okay. Also wenn es die Handarbeit ist, die wird was aus, das Publikum weiß. Ich sag jetzt mal lieber nichts. Okay. Wozu dienen die verschiedenen Farben bei Glaskopfstecknadeln? Das weiß bestimmt das Problem. A. Um für jede Stofffarbe eine sichtbare Farbe auszuwählen. B. Um verschiedene Nadeldicken zu unterscheiden oder C. Um verschiedene Nähte vorzustecken. So, ich habe tatsächlich keine Ahnung, ich könnte mich im Kopf umkramen, aber ich glaube, das weiß mit Sicherheit. Was ist das Publikum? In dem Publikum. Wir fragen, ich das Publikum. ich will gar nicht weiter ohne große ja. Diskussion. Ich würde zu B tendieren, aber Sie also oh, wissen das. Äh hallo. Ja. Oh, oh ja. guck mal. Ehrlich, ich finde, das passt wunderbar an diese ganze Gender-Diskussion, die man heute hat. Hallo. Ne? Ich habe nicht gesagt, ach oh, komm, das müssen doch alle Frauen wissen, aufstehen. Nein, hätte ich nie gesagt. Du bist? Ich bin der Achim aus Wolfsburg. Mhm. Jetzt kommen wir aber mal zu deinen fachlichen Qualitäten hier, was äh, die Glaskopfstecknadeln betrifft. Ich weiß es nicht wirklich, aber ich würde auf A tippen, um für jede Stofffarbe eine sichtbare. Farbe auszuwählen. Mhm. Also, sozusagen immer als Kontrastfarbe. Genau. Ne? Das würdest Genauso. du vermuten. Mhm. Alles klar, Arjen, wir haben A eingeloggt und jetzt. Irgendwann muss doch mal eine richtige Antwort kommen, oder? <lacht> immer A. Bitte. Glaskopfstecknadeln haben Köpfe in den verschiedensten Farben. Und das nicht ohne Grund. Laut Hersteller werden die Nadeln mit bunten Köpfen verkauft, damit für jede Stofffarbe eine möglichst konträre Stecknadelkopffarbe gewählt werden kann. Dies soll das Nähen vereinfachen und verhindern, dass die Nadeln übersehen werden und beispielsweise mit einer Schere hineingeschnitten wird. Sehr richtige Antwort. Ein bisschen nach Wolfsburg und die ersten 500 Euro. Ja, ich hätte gerne Schienenverkehr. Oh. Ja, weil ja? er hätte gerne. Ich die Erklärung machen. Ja, ja. Ich sage hier nichts mehr. Doch, doch, doch, doch. Ich nehme dann nur das andere. Genau. Das zweimal. Das klang logisch, ist aber falsch. Ja. ja, genau. In Österreich werden Schienen der Bahn auf einer Teststrecke weiß angestrichen, um a. die Zahl der Wildunfälle zu verringern b. ein Überhitzen der Gleise zu verhindern oder c. den Bremsweg der Züge zu verkürzen. Was sagst du? Also ich habe jetzt auch direkt an B gedacht, weil Verdammt ja, es, ich auch. es macht halt Sinn, ne? weiße Gleise sind ja, erhitzen ja nicht so schnell wie die, diese braunen, verrosteten Dinger, die wir in Deutschland haben. Ähm, ja, aber vielleicht ist es auch so bei Wildunfällen, dass äh, bestimmte Art von Rotwild weiß nicht mag. Ich meine, die laufen ja auch über eine Straße mit weißen Strichen. Mhm. Das ist richtig. Aber das ist ja ein durchgezogener Strich, da wissen Sie, da dürfen Sie nicht drüber, durchgezogene Linie Das, <lacht> das, das, das geht dann nicht so. Sollen wir B nehmen? Du bist der Teamkapitän. oder? Achso, stimmt. Ich habe mich für Schienenverkehr entschieden, deshalb übernehme ich jetzt die Verantwortung und sage nee. also, um B. Wenn jetzt ein Rotwild kommt, dann... Um ein bisschen in dem Duktus zu bleiben, du bist heute der Administrator, Administrator. Ja, ja, genau. Ich krieg den du bist Ärger der Admin. An. Genau, Ich, ich werde angerufen, wenn es nicht funktioniert. Okay, ist eingeloggt. Genau. Mit einem speziell entwickelten Schienenfahrzeug lackierte die Österreichische Bundesbahn im Juli 2019 die Schienen eines 5 km langen Streckenabschnitts in Vorarlberg weiß. Die helle Farbe soll die Gleise vor Überhitzung schützen. Laut Experten können die lackierten Schienen ein Aufheizen durch Sonneneinstrahlung um 5 bis 8 Grad verringern. Das könnte reichen, um Verformungen an heißen Sommertagen zu verhindern. Sollten die Tests erfolgreich sein, sollen weitere Streckenabschnitte dazukommen. In Italien, in der Schweiz äh, experimentiert man damit auch. Hm? So, auch hier die erste richtige Antwort. Und ganz ohne Hilfe, okay. ganz alleine. Sehr gut. 500 Euro ja. sind ausgezahlt. So, jetzt sind wir drin im Spiel. Mhm. Wir probieren mal Edelmetall. Machen wir. Womit lässt sich ein Stück Gold vom optisch ähnlichen, aber wertlosen Katzengold unterscheiden? A, ah, ein paar Tropfen Olivenöl. B. Roter Laserpointer oder C. Blumentopf aus Keramik? <lacht> äh, du, du meintest gerade, die Kategorie klingt schwer, aber die Frage wird dann einfach. Nein, man ich, denkt, ich, es ist schwer, aber vielleicht ist es einfach. Aber es ist nicht wirklich einfach. Nee. Ich tendiere ein bisschen zu dem Laserpointer, aber warum? Ich auch. Also ich würde rein vom Bauchgefühl sagen, der Laserpointer ist es auf gar keinen Fall. Aber gerade deswegen, so. weil es sonst wieder A nehmen würde, <lacht> würde ich diesmal einfach B nehmen. Was mhm. soll passieren, wenn du Öl auf irgendwas. Also das. Da ist Fließgeschwindigkeit kann ja. vielleicht erkennen. Ob das da oder. Aber sonst kann ich mir bei Olivenöl, du reibst es ja nicht. So. Glaube ich nicht. Laserpointer, da kann irgendwas mit Licht. Entweder schluckt es das oder. Ja. Und Blumentopf aus Keramik. Das klingt anders, aber könnte auch irgendwie sein. Wir bin weg. Dem B. Okay, wir nehmen B. Mhm. B, als Team. Wer glaubt, ein Goldnugget aufgespürt zu haben, hat vielleicht nur ein Stück Katzengold gefunden. Dabei handelt es sich um das häufig vorkommende Mineral Pyrit. Um zu überprüfen, worum es sich handelt, genügt ein Keramiktopf. Wenn durch Anritzen mit dem Fundstück auf der Unterseite des Topfes ein Kratzer entsteht, handelt es sich vermutlich um wertloses Pyrit. Gold ist wesentlich weicher. Und hinterlässt auf einem Keramiktopf einen goldschimmernden Abrieb. Es äh, ist ja auch eine Wissensvermittelnde. Ja, ja, ja, ja. Man lernt bei uns immer was. Sag du, jetzt wenn äh, gesehen hat. Ich glaube, wir nehmen andere Länder andere Sitten. Glaubst du? Ja, okay. Ich weiß es. Jetzt also, weiß ich. Jetzt ja, hat Ping gemacht. Ja. In Schweden, Schweden. in Schweden ist es strafbar, einen Elch-Witze zu erzählen. B. Können Schüler durch Sozialstunden ihre Schulzeit verkürzen? Oder C. Wird zur Abgabe der Steuererklärung nur eine SMS benötigt? A, kann ist es kann ich strafbar, vorstellen? einem Elch-Witze zu erzählen? Kann D, ich mir vorstellen, ja. so ein hochtechnologisiertes Land, die sind ja Skandinavier, sind es ja eh mal mit allem bestimmt. 40 Jahre vorausgefühlt, <lacht> ähm, warum sollte man durch Sozialstunden seine Schulzeit Das, halte ich auch, das würde ich auch Also da muss man ja erst eine Straftat beginnen, dann kriegt man Sozialstunden, dann wird man belohnt, indem man kürzer zur ja, Schule geht. Aber so schlecht sind die Schulen nicht, dass das eine Straftat ist, Nein, Skandinavien hat ganz gute Schulen. Ja, das ja, also hat zumindest einen guten Ruf, genau. Ja. Es ist strafbar, einem Elch Witze zu erzählen. Also Vielleicht darf man, genere wenn da, genau, man darf generell nicht mit einem Elch reden, ja. so, man darf die nicht anquatschen. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann Bitte den Elch während der Fahrt, Fahrt nicht anspreche. Ja. wird zur ähm. Abgabe der Steuererklärung nur eine SMS benötigt. SMS, ist das noch aktuell? Also <lacht> es also kann also natürlich sein, dass Schweden noch mehr. sein altmodisches Verfahren hat, wie eine SMS. So rückständig, oder? <lacht> genau. so. Es wäre simpel und es wäre geil, wenn es das gäbe. Ne? Jahres. Jahreseinkommen. Ja, sagst was Und das die Belege macht's. hängst du als Bild an. Okay, warte, stopp. Stopp, stopp, alles bleibt. halt stopp, halt. stopp. Ich hab noch was zu B. Okay. Pass mal auf, Sozialstunden bringen wir jetzt im Kontext mit Straf, äh, einer Strafe, ja, die ich bekomme, weil ich irgendwo öffentlich uriniert habe oder sonst was gemacht habe oder ne, irgendwie auffällig gewesen bin. Vielleicht kann ich ja über Sozialstunden, indem ich in einer Einrichtung arbeite, ähm, tatsächlich meine Schulzeit verkürzen und das mir als Schulzeit anrechnen lassen, indem ich halt sage, ich arbeite jetzt in einer inklusiven Einrichtung oder äh, tue etwas zum Gesellschaftssystem. Das würde in das Schulsystem von Skandinavien oder Schweden im Sondern vielleicht sogar ganz gut passen. Liegt an dir. Wir können das Publikum noch fragen. Ne? Ja, das, ich bin, ich schwa, also ich bin immer noch für C, finde aber B so möglich, dass ich glaube, dass das vielleicht einer aus dem Publikum weiß. Dann wälzen wir den Rest jetzt einfach. guck mal, eine Sache haben wir gemacht. Den Rest genau. Was, wir machen die eine. Ja. wir fangen an, die ziehen das durch. Und dann ist es gleich A und, bis und jetzt dann jetzt ist die. es auch und wir sind alle in oh. einem Boot. Also wir okay. fangen ja, ins Publikum, Ja, B oder C. Ah. Das ist unser. so oh, super. Oh. Also bei ÖPN zu Die Universität. Oh. Oh, oh. Ja, ja, ich ja. Ich meine, das ist, tut mir leid. Was steht bei dir drauf? Hast, du einen, ne? hast du einen Doktortitel? Nee, aber vielleicht macht er Sozialstunden. Doch, Noch Sozi nicht. Doch nicht. Aber du vielleicht, vielleicht hat er Sozialstunden gemacht und ist schon fertig. Vielleicht. <lacht> so, wen von beiden fragen wir? Wir nehmen die Dame. Wir nehmen sie. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Sophie. Bist du denn überhaupt an der Universität in Hildesheim? Ja, ich studiere Erziehungswissenschaft. Oh, das, oh, das ist sehr gut. Das, das, ist sehr sehr, klar, oh. klar, ja. das ist ja im weitesten Sinne auch ein bisschen was Soziales. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es C ist, weil ich mich damit mal beschäftigt habe und ich mich damals sehr drüber gefeiert habe, wie cool das ist, dass man das beste SMS machen könnte. Oh. Okay. Ne? Ja, dann haben wir C eingeloggt. Und in der Tat, Schweden ne, ist ja sehr bekannt für das moderne Digitale, was da alles geht. Schweden ist besonders in technologischer Hinsicht ein fortschrittliches Land. So sparen sich die Bürger auch bei der Steuererklärung Aufwand und lästigen Papierkram, denn die kann in Schweden mit einem Klick erledigt werden. Da das Finanzamt über die nötigen Informationen der Bürger verfügt und das Steuersystem einfach gestaltet ist, können die Unterlagen ausgefüllt an die Haushalte geschickt werden. Sind alle Angaben korrekt? Reicht eine Bestätigung über das Internet oder per SMS. Gut. Ja, alles Gute fürs weitere Studium. Ja, und Daumen drücken hier für den Ausgang. Die richtige Antwort und ihr steht bei 1000 Euro. Nee, ich kann, ich kann, ich kann Nächste Kategorie für Elton und Max. Wer muss Oder Menschen? Trimax. Wir nehmen tierisch tierisch. Hm? In einem Experiment fanden Ökologen der University of California heraus, dass Bergelöwen A. Angst vor menschlichen Stimmen haben, B. An, ihrem an ihren Geburtstag denken oder C. im Sommer ein dickeres Fell tragen als im Winter. Ja. Was heißt denn an ihren Geburtstag denken? Das finde ich ja irgendwie... Ich glaube nicht, dass sie jedes Jahr, ach, heute vor drei Jahren bin ich geboren. Nee, das glaube ich nicht. Die haben gar kein Zeitgefühl. Aber das kann auch vielleicht was anderes bedeuten. Vielleicht Geburtstag mit Geburtsort und irgendwie Dann noch irgendwas Ja, es war, ja, es, war ja, es ist ja ein Experiment. Vielleicht ja. haben die dann das Geräusch oder irgendwas vorgespielt und daran konnten die sich dann erinnern. Und ah, haben, ja, an, ja, haben ja, halt ja. anders reagiert als, hm? als sonst. Ja, doch. Könnte sein. Könnte sein. So, weil in einem Experiment herausfinden, ob man im Sommer ein dickeres Fell hat als im Winter, da brauche ich kein Experiment. Entweder sieht man das. Also, ich finde C zu komisch. Stimmt. So, A kann natürlich sein, dass die verschiedenen Stimmen. Also, der Berglöwe ist irgendwie und die spielen ihm verschiedene Stimmen vor. Ja. Und bei so einem Hasen. Ja, was, wie macht ein Hase Muck, Muck, Muck? Nein, wie macht. Äh, mein... <lacht> so nicht. Wenn dann eine menschliche Stimme kommt. Ja. Dass die denn Angst haben. Ja, aber haben halt Berglöwen Angst vor einer Stimme? Ja, vielleicht, ja. Also ich würde es nicht ausschließen. Mhm. Aber ich finde am skurrilsten irgendwie B. Dass die da ja, irgendwas das einspielen cool in der Stimme würde. Wir nehmen B. Okay. Ja. Alle so. oh, oh eine kleine Berglöwentorte. <lacht> Im Sommer 2018 installierten Ökologen der University of California 25 Lautsprecher in einem Wald der Santa Cruz Mountains in Kalifornien. Im Wechsel wurde das etwa ein Quadratkilometer große Gebiet mit Froschlauten und menschlichen Stimmen beschallt. Während dort lebende Berglöwen die Froschlaute ignorierten, reagierten sie auf menschliche Stimmen ängstlich und ergriffen die Flucht. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass sich allein aufgrund von Furcht ganze Ökosysteme verändern können, da Tiere deshalb gewisse Bereiche meiden. Ich erst mal bei 500 Euro. Dann nehmen wir das Fragezeichen. Das Fragezeichen. Wir nehmen das Fragezeichen. Und dann die Überraschungskategorie. Entscheiden die, ob wir Sport oder Zahlen kriegen. Oh, das, das ist was für dich, Revi. Der sogenannte Windkessel-Effekt a. Führt zu erhöhten Vegetationen in Flusstälern. B. Sorgt für einen gleichmäßigen Blutstrom in unserem Körper. Oder C. verhindert, dass zu viel Luft durch Schornsteine in Häuser gerät. So. Ja. Ähm Der Windkessel-Effekt. Kessel ist ja. Ja. Eine Form, ne? Ja. Und dann geht der Wind ja rein. Erhöhter Vegetation in Flusstälern. Das heißt, der Wind trägt eventuell da Flusstal, mehr Wind zieht, weil das ist ja, ne? ja. in den Bergen prallt er ja ab, eventuell mehr Saatgut dann mit sich vielleicht ah, und mehr ja. Insekten, die dann Samen mit in das Flusstal bringen. Und deshalb vegetiert da einfach mehr vor sich hin. Flora. Genau. Sorgt für einen Sorgt für einen gleichmäßigen hm. Blutstrom in unserem Körper. Das, das hieße, man hätte im Windkessel eine Zirkulation, die hilft, dass, der, dass das Blut gleichmäßiger fließt. Aber, ja, das ist Wie soll sich das denn auf so eine Arterie oder auf eine Ader auswirken? Also machen? A können wir uns erklären, B kann man schon mal gar nicht erklären. Ne? C verhindert, dass zu viel Luft durch Schornsteine in Häuser gerät. Quasi, die sind ja oben abgedeckt meistens die Schornsteine. Ja, damit es nicht reinregnet. Genau, und damit aber auch der Wind wahrscheinlich halt nicht, kommt ja nicht von oben, der Wind, ne? Ja, der Windkesseleffekt, das ist, wenn es einmal Wahrscheinlich, heißt, weil ist der Wind halt nicht runter zirkulieren kann, weißt in, in du, dieser, in dieser langen ja, das zieht noch Das zieht noch nach. Ja. Das ist aber dann es ein ja Problem, selbst. wenn es, wenn eine bestimmte Luftschicht oben drüber liegt, dann Zieht, da musst du sehr heiß machen, damit das einmal angefangen hat zu, und dann zieht, das, zieht der von alleine immer nach. Mhm. Ist das der Windkessel-Effekt? Das ist halt die Frage, ob also A oder C. Also ich bin für A, aber das heißt, wie gesagt, gar nichts. So, das ich bin der Kapitän, der Kapitän, ich bin, Kapitän, ich bin Gastgeber, ich mache ja. folgendes. Ich entscheide mich für C, mhm. wenn es falsch ist, ja. kannst du sagen, ey, ganz ehrlich, ja. Dann bin ich, halt ich hab's ganz, noch erklären. Dann bin ich die ganze Zeit richtig sauer. Nee, nee, du musst nicht sauer sein, okay. aber du kannst halt, du hast halt die Ehre, dass du es gewusst hättest. Ja. Und wenn es richtig ist, können wir uns einfach beide freuen. Dann ist super. Okay. Wenn es B ist, dann haben wir aber ein Problem. Ja. Dann, ja. dann ist... Okay, aber ihr könnt es euch leisten, ja. Ja. hier liegt weit in Flur. Hier liegt Floro. weit hin. Wir haben doppelt ja. so viel. Richtig. Mhm. Wir nehmen also. C. C. Als Windkessel wird ein Druckbehälter bezeichnet, der etwa in Pumpenanlagen für den Ausgleich von Druckschwankungen verwendet wird. In unserem Körper erfüllen die herznahen Arterien die Funktion eines Windkessels. Sie sind besonders elastisch und können so den hohen Druckunterschied verringern, der zwischen der Phase des Blutauswurfs und der Phase der Bluteinströmung besteht. Dieser sogenannte Windkessel-Effekt führt so zu einem gleichmäßigen Blutstrom innerhalb unseres Körpers. Es soll aber irgendwie auch nicht sein. Ja, beide falsch. Krass. Bisschen peinlich jetzt, ne? Nee, nee, nee. Hey, ihr seid noch im Spiel. Ja. Du sagst, wir nehmen Sport? Aber, ja, ja, natürlich. Wir nehmen Sport, auf jeden Fall. Ganz sicher? Ja. 100% Ja. ja. Wir. Du bist der Kapitän. Hm? profi -Kartenspieler. Ger Helgemo wurde vom Bridge Weltverband Anfang 2019 für mehr als ein Jahr gesperrt, weil er a eine Karte in der Unterhose versteckt hatte, b einem Kontrahenten ins Blatt geguckt hatte oder c bei einer Dopingkontrolle positiv getestet wurde. Ger Helgemo. Also Karte in der Unterhose, das wäre das machst du nicht bei na, Nee. Als Profikartenspieler. Warum sollte man. Weißt du? Glaube ich nicht. Aber so aus Versehen mal einen Schritt zurück machen und ein bisschen die Karten vom anderen gucken? Das kann passieren. Und warum solltest du dich dopen als Profikartenspieler? Ja, das sind alles gute, äh, gut, sehr gute Argumente. Mhm. Vorher eine Karte in der Unterhose versteckt. Die, da muss er ja auch erstmal rankommen. Ja. <lacht> Verdammt, wie soll er das machen? Dann sitzt er am Tisch und sagt: Moment, ich hol mal den Herzbuben raus. Und dann sagt er: Nee, das war ein Ass. Schöne Schöne Pike. Also, B würde ich ausschließen. Du wirst nicht für ein Jahr gesperrt. Ich meine, Bridge ist natürlich ist wieder so ein englisches streng, aber du guckst da aus Versehen, kannst Von du ja sagen, und dann Anfang 2009. Das muss ja auch erstmal bewiesen werden, dass du da wirklich also mhm, Ja, ja. <lacht> so, okay, kommen wir zu C. Bei einer Dopingkontrolle positiv getestet wurde. Da kann man natürlich sagen, wie du selber schon gesagt hast, warum ja. soll man sich beim Bridge dopen? Aber vielleicht war der, hat er irgendwas eingenommen, um wach zu bleiben. Wir also <lacht> sollten doch Doping-Tests durchführen. Was nimmst du denn für Doping beim Kartenspielen? Kannst du schneller mischen. Hm? Okay, also A oder C. Bei euch gibt's wahrscheinlich. C? Okay, wir nehmen C. Bei euch gibt's, <lacht> <lacht> bei euch gibt's keine Dopingtests, ja, ja. wenn ihr mal wieder eine ganze Nacht durchzockt. Ja, ihr müsst euch auch irgendwie wach halten. Hm? Der 49 Jahre alte gebürtige Norweger Gerr Helgemo ist professioneller Bridge-Spieler. Anfang 2019 wurde vom Bridge-Weltverband gegen ihn eine Sperre bis zum 20. November 2019 verhängt. In seinem Körper wurden in einer Probe vom September 2018 zwei verbotene Substanzen festgestellt, die den Testosteronspiegel steigen lassen und vor allem den Muskelaufbau beschleunigen. Synthetisches Testosteron und Chlomiphen. Helgemo akzeptierte das Strafmaß. Richtige Antwort, ihr steht bei 1.000 Euro. Der British Weltverband ist vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt. Und insofern, ja, ah, gibt's auch da. Ist Dopingkontrollen. Ist so, noch eine Frage Wahnsinn. aus der Kategorie Zahlen, bitte. Was nehmen wir denn? Ja, ja, nee, schon gut. 60 Prozent lautet die Frage: A. Aller Deutschen erwarten, dass der Mann den Heiratsantrag macht. B. Der Schweizer mögen Schokolade am liebsten als Tafel. Oder C. Der EU-Bürger treiben keinen oder nur selten Sport. Was wäre belastend, ne? Also, C jetzt. Aber es ich ist find, trotzdem. Also es ist gleichbar. alles belastend. Ja. Also, A. Kann ich mir tatsächlich ganz gut irgendwie vorstellen. Also alle Deutschen waren, dass der Mann den Heiratsantrag macht. Das wären zum Beispiel wären das alle Frauen und ein paar Männer. Ja, richtig. Sowas oder alle Männer erwarten, dass, aber ich, ob das wirklich aller Deutschen. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass viele Männer einfach sagen: Ich bin ja ein Mann und ich muss jetzt auch den Heiratsantrag machen. Weißt du so dieser, dieser... Falsche männliche Stolz dahinter irgendwie. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, irgendwie. B, d, d, ja, das der ist... Der Schweizer ja. mögen Schokolade, also ich glaube das Also heißt B, dass die die ganze Scho Tafel Schokolade dann essen? Am liebsten als Oder? Tafel. Was, also da ist so wenig Schokoladen. Also ja, natürlich Fondue und so, aber 60 Prozent, das, ah, das... Ich finde C ist das Einzige, was für mich auch so... Sinn macht, so ja, selten Sport heißt ja, was, was selten Sport wird, also nicht, wenn man, man Weltgesundheitsorganisation ja, genau. schaut, dann heißt wahrscheinlich selten Sport einmal weniger als einmal die Woche, ist wahrscheinlich schon selten Sport oh. Und das heißt so was hier, Leute, mehr Sport machen, das hat auch eine Aussage, das ist eine Message, das ist eine Information, das ist eine Aufforderung an die Zuschauer zu Hause in genau. ganz Europa, die diese Sendung sehen. Europäer, schaut auf dieses Video und dann sieht man, dass man die Sport Antwort macht. falsch war. Und dann sitzen wir wieder hier, weißt du? Also, was machen wir denn Eine jetzt Ahnung. daraus? Ich bin für C, das macht für mich so sinnig. Also. Hey, wir, wir, wir haben gerade einen Gleichstand, wir können es doch erlauben. Wir können es uns erlauben. Wir, wir, also, haben, wir haben Gleichstand. <lacht> wir können auf jeden Fall nicht zurückliegen danach. Ja, das, das ist, ist schon gut, mal gut. Ja. Und wir haben okay, Entscheidung. Ehrtatt. Dann nehmen wir C. Ja, machen wir C. Wir nehmen C. Nehmen wir C. Hey, habt einen Lauf. Ja, ja. Das von der EU-Kommission beauftragte Special Eurobarometer 472 veröffentlichte 2018 Umfrageergebnisse über die sportlichen Aktivitäten der EU-Bürger. Weniger als die Hälfte der Befragten betreiben demnach Sport mit einer gewissen Regelmäßigkeit. 14% machen selten Sport, 46% sogar niemals. Zusammen zählen sich also 60% der EU-Bürger zu den Sportmuffeln. Bulgarien, Griechenland und Portugal sind darin Spitzenreiter. Die agilsten Europäer leben in Finnland. Die größte Motivation sind Gesundheit und Fitness, während zu wenig Zeit das größte Hindernis darstellt. So, wir haben folgenden Zwischenstand äh, vor dem Finale. Äh, Trimax und Elton haben 1000 Euro auf dem Konto. Das, äh, ja, das ist nicht viel. Rebi und Bernhard haben 1500 Euro auf dem Konto. Und hier ist es, das Finale. Die Kategorie aus der die Masterfrage kommt ist Musik. Du hast auch noch von Musik. Musik, bisschen, ja. ja. Bisschen, bisschen. Sehr gut. Musik. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht denken. <lacht> Können wir einen Kredit aufnehmen? <lacht> also dann... <lacht> so, Elton und Max haben gesetzt. Mhm. Okay. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Curtis James Jackson der Dritte ist der richtige Name von Rapper A Eminem, B Snoop Dogg oder C 50 Cent. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Teams haben eine Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Gleich gibt es die Entscheidung, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran, bis Sie gleich zurück. Ja, ja. Willkommen zurück zu unserer heutigen Ausgabe. Wer weiß denn sowas? Unsere Gäste. Max Stömler, Aka Trimax im Team mit Elton, die beiden haben 1000 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Sebastian Mayer, aka Redi mit Bernhard, die beiden haben 1500 Euro erspielt. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt aus der Kategorie Musik. Curtis James Jackson der Dritte ist der richtige Name von Rapper? A Eminem, B Snoop Dogg, oder C 50 Cent? So, ich bin gespannt, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Elton und Trimax, 1000 Euro habt ihr gespielt und gesetzt Alles! Und gut. Bernhard und Rewi, 1500 Euro erspielt und gesetzt 501 Euro. Oh! Hey. Denn, was, was, was denn, auf welche Antworten habt ihr getippt? Elton und Max haben getippt auf Antwort C, 50 Cent. Bernhard und Revi haben getippt auf Antwort C, 50 Cent. Ah. Hm? Wir nicht, ha? er. In der Tat Eminem bürgerlich äh, Marshall Bruce Mathers der Dritte. Oh. Auch. Ja. Bleibt noch Snoop Dogg und 50 Cent. Und Curtis James Jackson, der Dritte, ist der richtige, der bürgerliche Name von Snoop Dogg, nicht oh, was? von 50 Cent. Oh. Hm? Und ein Euro. Mit Schläg. <lacht> 2001 Euro sind umgerechnet für jeden von euch 31,76 Euro. Ja. Kann man schon mal machen. Also vielen Dank. Danke an René, danke an Trimax. Ich bin wieder mit dabei, wenn ihr demnächst wieder auf YouTube zu sehen seid. Und 31,76 Euro natürlich auch für unsere drei Apple-Spieler, die heute gewonnen haben. Das war unser Beitrag zur 10-Woche Bildung Zukunft. gibt noch ganz viele Beiträge, heute auch noch, 20.15 Uhr mit der von Hirschhausen. Sollten ihr auch mal anschauen über die ganze Woche noch. Danke, dass ihr dabei waren, Gute Woche und wir sehen uns morgen ab 10 Uhr dann wieder. Tschüss!